Ja, und immer wieder, wenn ich Gespräche mit Politikern führen darf und kann, ist das Recht auf persönliche Assistenz auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die sind nach wie vor fast in ganz Österreich von der persönlichen Assistenz ausgenommen. Da gibt es verschiedene Begründungen dazu, die ich alle wirklich nicht gelten lasse. Eine davon ist, sie können nicht wirklich an den Assistenten sagen, was sie brauchen. Also mein Sohn hat ganz wenig Sprache und wir haben ja immer wieder so ganz Privatassistenz von Studenten oder Mitarbeitern. Ich kann euch sagen, der kann sehr genau anleiten, was er braucht und was er haben will. Also das sind Ausreden meiner Meinung nach.